Hallo, ich bin Dennis Karatay und heute zeige ich mir, was ein Polymechaniker bei Adaltec macht. Im ersten und zweiten Lehrjahr arbeiten wir in der Lehrwerkstatt und lernen dabei zu drehen, zu fräsen, zu bohren, sowie zu konstruieren und arbeiten an computergesteuerten Maschinen. Mit der Teilprüfung endet die Zeit in der Lehrwerkstatt. Ich wollte Polymechaniker werden, weil ich gerne Maschinen arbeiten und weil mir das Handwerken sehr gut gefällt. Jetzt geht's ab in die produktive Fertigung. Hallo zusammen, hier aus der Produktiven Fertigung. Ich bin Simon Bürki. Im dritten Lehrjahr und am Beruf Polymechaniker gefällt mir das an Arbeiten mit Metall. Im dritten Lehrjahr arbeiten wir hauptsächlich hier in Fertigung, besuchen aber auch andere Abteilungen wie die Erosion, Schleifen und Qualitätskontrolle, um ein vernetztes Denken zu entwickeln. Deshalb suchen wir die Werkzeugmontage und den Werkzeugservice, damit wir uns für eine der drei Schwerpunktausbildungen entscheiden können. Hallo zusammen, ich bin der Silvan Sen. Ich bin hier im vierten Lehrjahr als Polymechaniker in der Schwerpunktausbildung vom CNC-Drehen. Was mir sehr gefällt in diesem Beruf ist die Herausforderung, die er mit sich bringt. Wenn Sie sehe, wie die gefertigten Standwerkzeuge im Einsatz sind und gute Teile produzieren, macht mich das schon ein bisschen stolz. Ich habe mich für die Lehre bei Adaltech entschieden, weil sie hier sehr sehr gute Erlehrungsbetreuung haben und man viel spannende und abwechslungsreiche Arbeiten machen kann. Jetzt hast du einen Einblick in unsere Ausbildung als Polymechaniker bekommen. Wenn wir dich neugierig gemacht haben, dann bewirb dich doch noch heute bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.